Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Heute machen wir die Challenge, wer länger auf so einem quadratischen Teil rumrennen kann. Voll quadrat. Ja, man muss das gleiche Tempo oh. halten. Wir müssen rennen. Gewesen worden wurden. Jetzt ist Maxi dran. es <lacht> ist nicht so leicht wie es aussieht Maxi ist dran ja genau und dann legst du dich gleich. <lacht> Ist dran. Okay, und Maxis letzte Runde. Los!